Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Wo wir da schon Ja. Holy oh Ja, es sind ein gutes hier. Oh mein Gott. Einfach riesig, die Dinger. Einfach so viele auf einmal. Aber. Die Klosterpforte. Der Hill regelt einfach noch immer. Und Und eine? Puff, offen. So geschlossen war sie. <lacht> Warte, jetzt muss ich mir das anschauen. Yeah. Im alten Style. Ja, da gibt es neue schon <lacht> Oh yeah. Es gibt im Kloster noch ein äußeres Kloster. Ja, moin. Ja, wir sollten ein paar mehr Rattenfallen aufstellen da im Kloster. Jo. Den Schamanen Schmieden haben wir schon längst herausgefunden. Gehen wir auf eine Kaserne im Kloster. Ah, alles klar. Jetzt weiß ich, woher die ganzen Kampfmönke herkommen. Die schaut eher aus wie so ein Bierkeller als eine Kaserne. Da war einfach Ring. Dann schauen wir uns mal an. Plus 1 Max Schaden, plus 2 Stärke. Ja. <lacht> Die sind halt einfach so wack, zeitweise. <lacht> wack, wack, wack. Die Tür mal offen lassen. Mit ein bisschen frische Luft, da einer kommt. Ja, Einfach ein Boss vor mir. Neben mir. Einfach draufhalten. Ja. Ich habe halt auch nur zwei Auren, außer draufhalten kann ich fast gar nichts machen. <lacht> Und Heiltränke trinken. Oh, was leichtet denn da so rot? Siehst das. Ah, der leuchtet so rot. So. Müsste ja hier gleich zur Bibliothek kommen, oder? Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich wollte halt gefühlt seit Ewigkeiten die gleiche Waffe. Mhm, <lacht> meine, die macht 9 bis 14. Das ist ziemlich gut. Alles aufgehauen. Wow, Post-Opi. Ich kenne mich gerne nicht mehr aus, wo wir hin müssen. Ja moin. Oha, die machen Damage. Alla, soll ich mal einen Hinterlang reingedrungen? Ich hab ihn mal rein gedruckt. Ist. Ja, jetzt haben wir mal dran Drauf. Easy. Ich kann nicht noch mehr tragen. Keine Identifikationsrolle mehr. Schisch. Hey, schlecht. Wunderbar. Leute, das ist ein geil, Knochenmagier. <lacht> das ist schon voll cool. Aus. Erinnert mich aus irgendeinem Grund gerade an der ARIA. Holy! Das ist ein Schmied! Oh der macht Damage. Einfach draufhalten. Er macht mich was hin. Aber weglaufen. Taktik weglaufen. Taktik. Das ist auch taktik, der taktische Zurückzug. Hat der irgendwas Cooles dropped? So magische Haufen vielleicht. Nach 200 Axe kannst du 200 Sorgen haben. Ich glaube schon, ja. Und dann da. Ja, aber das schauen wir mal mal mal an. Die ist schon ja ein bisschen scharf, die glaube ich. Ein bisschen scharf, scharf. Ja. Damit kann ich jetzt noch nichts anfangen. Hä? Hey. Hast du eine Identifikation oder? Ich hab grad auch nicht verbraucht. Ah doch, das ist echt der Zweihänder. Warte. Mein Speer macht nämlich 4 bis 17 und das Ding macht einfach 6 bis 13, war's? Das hat gerade viel besser gelungen. What? Aber probieren wir den trotzdem mal raus. Da müssen wir noch nachwählen. Ein Speer brauche ich nicht. <lacht> so. Der Speer ist so nice. Eigentlich besser sogar, ich will nur kurz das ausprobieren, wie es das kämpft. Oh, da. Oh, hat noch gelobt. Das musst <lacht> du ganz schnell mitnehmen. Das ist so ein Garten weiß es gleich, das das ist der Wahre drieben Malus, ist das? Der heilige Hammer. Jetzt können wir... Ist aber fertig mit dem Kloster, also du wirst es noch fertig machen. Na, no, wir haben da eigentlich auch was alles gesehen. Auch mal ein Den Hammer ist immerhin da, ja? Den kann man sogar verwenden. Ich verkaufen wir mal. <lacht> <lacht> ich verkaufen wir da? So, gehen wir mal das Schmieden. in Magischen Hammer. Guten Abend. Vielen Dank, dass ihr den Horadrim Malus zurückgebracht habt. Nun werde ich einen eurer Gegenstände mit magischen Kräften ausstatten. Nur einen einzigen? Verzaubern. Ah. Also jetzt zum Beispiel, was kann ich jetzt eigentlich tun? Na, no. na. No. Ah, und da kann er nur einen Wagen Sachen eintun, ne? Der muss noch gar keine Verzauberung umhaben, ne? Ja, das zum Beispiel. Das kostet gar nichts. Bonk, jetzt ist das Gespensthülle-Ringpanzer. Mhm. Der hat jetzt actually 65 Verteidigung gekriegt. 33 33% mehr Verteidigung hat er gekriegt und so weiter. Okay. This is for real not bad. Schön euch zu sehen. Hey, what is this? I can't even click on Verzaubern. Yeah, lol. Had we das geschafft? Yeah, Lore. Then we'll see. Ich wo der Speer eigentlich besser ist, würde wir mal die Axt ausprobieren. Da steht schon mit einer Quest neben mir. Edelkaine. Es steht fest, <lacht> dass wir es mit der Dämonenkönigin Andariel zu tun haben. Also das ist nicht ist das? Er ins Verderben gestürzt und ihr angestammtes Kloster entweiht hat. Es läuft nicht gut für uns, mein Freund. In uralten horadrim schriftrollen ist aufgezeichnet, dass Andariel und die anderen niedrigeren Übel einst die großen Übel Diablo, Mephisto und Baal überwunden und aus der Hölle in unsere Welt verbannt haben. Sie brachten ungezähltes Elend und Leid über die Menschheit, bis sie schließlich in die Seelensteine verbannt wurden. Andariels Anwesenheit hier könnte bedeuten, dass die Kräfte der Hölle sich wieder hinter Diablo und seinen Brüdern versammelt haben. Wenn das stimmt, fürchte ich um uns alle. Ihr müsst sie besiegen, ehe das Kloster zum endgültigen Vorposten der Hölle wird und den Weg nach Osten für alle Zeiten versperrt. So, wir der das Spiel dann durchgespült. <lacht> oh. Wenn wir die Dämonenkönigin hinmachen. Das glaube ich nicht. Oder ist das einfach der erste Dialog von 1, 2, 3, 4, 5? Haben dann ein Fünftel durchgespielt. Wieso kann ich nicht mehr verzaubern? Hab ich habe ja gesagt, ich kann das noch einmal. Scheiße. Hab ich gesagt, zweimal Das habe ich hoch. Ja. Schwarzma. War Blutmarsch an die erste Land, oder? Wahrscheinlich. Jetzt sind wir wieder nach Schwarzmorgen gehen, ich gesagt. Oder? Wir müssen nach Osten, sagt sie. Ja, sie hat, wir haben den Hammer braucht, sie gesagt, sie kann armrun Gegenschatz verzaubern. Und <lacht> da war kein Egos drauf Klatsch. Ja. <lacht> ich finde ich bin sehr zufrieden. Aber ja, man kann ja ewig warten, ich weiß nicht. Mhm. Aber mein, meine Rüstung ist auf jeden Fall broken. Kann mhm. jetzt kurz zurück, ich glaube, Schwarz mal, ne? Das passt glaube ich sogar. Das ist gerade gar nicht so einfach im Überblick. Zu haben, wenn wir da jetzt jedes Mal neue random generierte Maps spielen. <lacht> Schwarz müssen da mal den Wegschrei anfinden. Jetzt haben wir einfach wieder neben dem Kloster. Ich bin jetzt da einfach 610% Schadenreflexion Einfach nur <lacht> alle worden gerade. <lacht> Zwar Level abgeholt. Schlechter Schamane. Du bist jetzt zwar Level ups. Nur eins. Ja, moin. Nice, also, wenn wir da mal Dinge anfinden. Wegschreien. Ich Die Fang eben der Anzug. Okay. Bei mir sind es immer mehr Monster. Das, ähm geht die Stadt, die macht so ein Portal aus. Oh, na was schon. Muss ich mal hinmachen. Ich renne von den einen Monstern zu den nächsten Monstern. <lacht> Dann wieder zogen sie zu den anderen Monstern. Ja, moin. Der Healer regge gerade wirklich. Und der, und der Seltene. Oder die Seltene Ring besser gesagt. Noch mehr. Yay. Das ist XP geworden. Ich bin überladen. Bist du durch das große oder wieder zurück? Ich bin ziemlich in der Nähe vom Boss. Also beim Kloster schon weiter. Ja, der, wo man beim Boss beim letzten war. Als ob es da weitergeht. Okay, ich schau da unten, da ist ein noch an. Dann kommen ich zurück. So. Mal schauen, was du ist. Die Axt ist ja eigentlich ganz nice. Aber sie ist sich eigentlich relativ gleich. Da ist gar nichts, glaube ich. So, also, dann gucken wir mal auf? Einfach da im Kloster am Bord gefunden. angefunden. Aber man merkt eben, das Schwarz, war irgendwie den Bord nie angefunden. <lacht> nice, ich guck mal rauf wieder. Aber so tausend Jahre später und jetzt bin ich da. <lacht> das geht einfach da oben zum Gefängnis. Ich hätte ja fucking Portal aufgemacht. Nein, da weiß ich nicht wo ich bin. Jetzt war es. es. Nee, warum komm schon wieder nicht weiter? Da. Ja <lacht> hat schon alles geklärt. Fast ja. Fast ja? Ah, geil. Er macht auf den Speedrun des Lebens. Einfach ganz schnummi. Auf ah, wo, ah, wo Fledermaus Jawohl. Und Beli <lacht> Nice! <lacht> yeah. Ich wir gleich in die Stadt, wenn man schon drauf steht. Bis ich bei dir bin, gehe ich auch mal in die Stadt. Ja, <lacht> <lacht> er hat auch alles geklärt. So. Wo müssen wir denn hin? Hier, da kann ich habe da keinen Überblick mehr. <lacht> ich hab den Abo-Tal. Meinst wir sind da drinnen fertig? Na. No. Ja. Sag so, doch, jetzt bist du vorgegangen. Du glaube ich. Das, <lacht> das habe ich ja gesagt! Du gibt nur ein da. Das war nicht meine Frage. Nice, war so jetzt aber. So. Wir müssen ja einen Speedrun machen. Ich glaube Montag 10 Uhr oder so, gar nicht 19 Uhr oder 12 Uhr das ist es aus <lacht> Deckt der Raum Wo? Da Echt? Ah also, Durchgang ist nicht einmal geht man. Ja Da <lacht> wird das ist nicht so drauf. Nichts gutes drauf Ja zwei Kisten waren schon zum Schnellgasgame Gas geben, hey, Speedrun. <lacht> Montag ja. ist schon gleich. Das brennt jetzt gegen die Wand. Du die ganze Zeit nur Karten schauen, hey, weil, weil ich da jetzt auch nicht mitgelaufen bin. What? Magic. <lacht> Uff. Die Ladezeit sind schon wahnsinnig wie. <lacht> Alter, jetzt geht's ab! Six saugt Mana ab, das klingt nicht gut. Nice. Noch mehr. So ein Gespenster. Schon eher eh aus wie Vögel. Hm? Was? Lissabon. Da ist eine Kiste zum Öffnen. Ich die Wo? die machen Da war gut und Ich bin überladen. Ich bin überladen. Wo ist die Kiste? Da einfach ich kann nicht noch mehr tragen. Ich kann nicht hey, noch mehr blind? tragen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ups. Ja, da ist ja überall Schatten, hä? Hey. Muss ich das Gamma aufgedrehen bis auf Maximum. Ich schau mal kurz. Einfach gehen wir mal auf Max dann, zur Sicherheit. Vielleicht schaut es ja schrecklich aus am Oben dann. 9 bis 15 ist gar nicht wegen Damage. Die kriegen langsam gute Waffen da am Boden. Der Ring, die Ringe werden trotzdem nicht besser. Der macht 9 bis 15, mein Legendärs macht 4 bis 17. Das heißt, eigentlich ist es besser. Aber ich schäme nicht. Weil hey, Legendärs weg und weißt du, man? Und <lacht> ich. Guck ja, Yo. Oh. Holy Holy Holy! Bin fast gestorben! Oh mein Gott! Bin halt for real fast gestorben! Ja! Hola. Das Fies ist nämlich auch, dass ich die Tränke halt nicht instant man. So, ich glaube, auf Albtraum wäre ich schon dreimal am Boden gelegen. <lacht> ich habe jetzt eine Dornenklaue gekriegt. Dornenkeule, so. Der ist ziemlich gut, aber gefühlt nicht so gut. Ich werde die mal identifizieren. Die macht 6 bis 10 Damage. Ja, eigentlich ist sie besser. Weil... Meine macht 2 bis 11 Zack Auch wenn man neue Keule kriegt ich Muss da mal Tränke nachstoppen Nice